Auf den Tag, genau elf Jahre nach Sturmkörüll, hat am Donnerstagnachmittag Orkan Friederike in vielen Ortsteilen Bad Münders Verwüstung hinterlassen. Wie hier auf der B442 bei Hachmühlen, wo ein großer Baum mitten im Feierabendverkehr auf die Straße gestürzt war, glücklicherweise ohne dass jemand verletzt wurde. 110 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus neun Ortswehren waren aber schnell und oft stundenlang im Einsatz, um Hindernisse und Gefahrenstellen zu beseitigen. Auch auf den Nienstedter Pass musste beispielsweise die Fahrbahn Schweißtreiben geräumt werden. In Hamelspringe war ein Baum auf einen Anbau gestürzt und die Feuerwehrbeber musste ein Dach notdürftig flicken und einen Baum beseitigen. Um die Einsatzzentrale in Hameln zu entlasten, wurden außerdem die Einsätze lokal koordiniert. Bis in die Abendstunden hatten die mehr als 100 Helfer im gesamten Stadtgebiet so bereits 22 Einsatzstellen abgearbeitet.